So, wir losen jetzt vorher noch zwei Gewinner aus für die semi schwerter Good luck schon mal. Okay, einmal Jamie Mosa. Du äh, warst wieder mal richtig geil. Mach weiter so. Gleich mal ein Like da gelassen. Korrekt von dir. Let's Kevin, du hast auf jeden Fall gewonnen. Meld dich dann bei mir. Hier okay, der nächste Gewinner. Nochmal laden. Und Lego. Chaos Sammy, okay. Ah, Berussen, denn. Herzlichen Glückwunsch, du hast auf jeden Fall Schwert gewonnen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video! <musik> moin Moin und willkommen zu einer neuen Folge Skyborns Heute öffnen wir mal die Weeklies und Monthlies von Legend und Ultra. Mal schauen, ob wir da einen Chart rausziehen wäre natürlich dufte jetzt kommt ultra äh, monthly Wir kriegen jetzt einen chart komm ja ein chart komm das not immortal hat auch dabei komm komm, komm weiter, weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter ja ja ja man nice es ist es schon mal aus ultra weiter geht's mit Legend Weekly Komm, hier kriegen wir auch einen Chart Ja, Immortal Booster wenigstens Den hauen wir schon mal hier rauf So, jetzt nochmal ein Chart Das ist ein Re-Ender, das ist doch dieses neue, dieser neue Chart Komm Schade, okay Das wäre nice gewesen <lacht> Egal wir hauen da jetzt ordentlich Immortal-Booster rauf So, jetzt haben wir 14er Booster Ich hoffe, dass wir das jetzt anlocken Wir essen jetzt einen Apfel, okay So wie immer Und jetzt anlocken wir das bitte, Leute Es wäre so nice, wenn wir es anlocken würden Bitte drückt mir die Daumen Drückt mir die Daumen, drückt mir die Daumen, drückt mir die Daumen Weiter, weiter, weiter, weiter Weiter, weiter, weiter Weiter, weiter Noch ein, ja, nein Unlock, nein ich habe geskippt, Leute. <lacht> ist das easy, Mann. Ist das easy. Was zum Teufel. <lacht> Viel zu easy. Oh, nice, Mann. Zu nice. Erstmal ist es ein... Nice. Ich hab fleißig die Daumen gedrückt und den like button misshandelt. handelt habe ich gemerkt. Das habe ich alles gemerkt. Kein Wunder, dass wir es jetzt anlockt haben. Danke, danke. Okay, gehen wir mal hier hoch. Was ist denn beim Assassin drin? Ja, oh, die Potions sind, sind auf jeden Fall lecker. Sind lecker. Ich glaube, das war's. Und dann noch ein paar Pearls. Sind auf jeden Fall nice. Ja, das kann man auf jeden Fall sich geben. Also ich habe jetzt... Da hab wird schon 1, 2, 3, 4, 5 P Kids. Das ist heftig heftig heftig wollen wir einfach mal auf Nest noch einen da machen wenn wir uns mal einen <lacht> Immortistar hier was richtig episch wäre mit so einem Clown Set ihr schießt den Gegner an dann portet ihr euch zu ihm das ist ja so ein Drag So also einfach so zack schießt den so ab dann portet ihr euch hin da oben ist einer oder? oder? ist eine Person? Keine Ahnung Egal Wir gehen jetzt erstmal schönen Immortis Charter. Wo ist die noch aus dem Immortis da? Wir müssen aber eine Single Zone suchen Ist nicht so lecker The, The Darkness Darkness auch nochmal Überall The Darkness Boah, da hat jemand... ne... Stone. Oh, das ist Dings Ne, MC Gamer Oh Nice Nice, nice Neben der Boss Arena so ein Immortistar machen das auch nicht so durfte ne? Ah, ja, ich mach's einfach mal Jetzt hier oben drauf Oder auch nicht Hier ist nämlich ein Chess genau perfekt. So Leute, ich wir den Chart, ja. Oh, rip. Rip Rip Nur Mist Schade Mal eine gute Sache oh, was kriegt er raus? Was hat er rausgegeben? Oh Tier 2 Rip Rip Rip Rip Rip Rip Oh Unlegit und Frazen Junior ähm, Irgendwie habe ich Bock jetzt noch eine Immortal äh, Star zu machen, was sagt er? Machen wir noch einen, ne? Machen wir noch einen. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Boah, drei auf einmal. Drei Darkness. Oh, wir können es hier machen. Perfekt. Nochmal, komm jetzt aber den Start. Ich rassau raus, Boris. Kriege mir jetzt einen Schad. Ach, schieß. Night and Day, was zum Teufel ist denn das? Ach, hi. Chicken Girl. Chicken Girl, du kleiner Schlawiner. Ich hasse äh, Frostwalker. Wer holt sich so eine Rüstung mal? Nur Hänger. Nur Hänger, ey. Ey, das ist so nervig, Crosswalker. Ich komme jetzt nicht hoch, ja. Ich hätte ihn jetzt so hart eingegeben. Ja, komm her, Schatz, komm. Junge, du nervst mich, verstehst du das? So ein. Ich weiß nicht, jeder Hänger spielt mit. mit so einer scheiß Rüstung, Mann. Cool, Mann, du bist so krass. Frostwalker, nice, cool. Kriegst einen Daumen, okay? Einen halben Daumen für ihn, bitte hoch. Ja und dann auch noch mit äh, Frostwalker und dann auch noch Void treffen. Wusste ja und wahrscheinlich hat der voll Gott. Oh mein Gott, er kassiert richtig. Kassiert richtig böse. 4. Oh mein Gott, jetzt bin ich am Ende. Ja, ist doch okay. Ich hab's verstanden, Kollege. Deinem scheiß Freeze. Also ganz im Ernst, Frostwalker macht ja dieses Spiel so dermaßen sinnlos kaputt. Ja, ist doch gut, dass du mich targetest. Ich hab's verstanden. Nice, Brazen Junior hat erstmal RGM Panda geklatscht. Das gefällt mir doch schon mal. Nee, also Frostwalker ist schon gut. Was für Plebs, also. Ich mache mir glaube ich auch keine. Kein so eine Scheiße zu machen. Das ist doch einfach so nervig, die ganze Zeit verlangsamt zu sein. Die ganze Zeit verlangsamt kämpfen. Das ist OP. Okay. So, dann schauen wir uns nochmal das. Geschenk von Freak an, das uns hinterlassen hat. Von Freak für Josh. Mmh. Danke, Freak. Aber du hättest es mir nicht schenken müssen. Raisin is the best. Sehr geil. <lacht> Danke, Freak. Ein Herz. Erstmal ein Herz für ihn in den Kommentaren da lassen, bitte. Ich lasse es erstmal so, das sieht schön aus. Sieht schön aus, ja. Moin, moin, einfach nur weil ich Bock habe, gebe ich dem Dude nochmal einen schönen Shoutout. Schaut mal bei seinem Kanal vorbei, der uns auch ein paar Videos. Leider kann ich die Musik nicht zeigen, weil es äh, Copyright-Musik ist, aber schaut einfach mal vorbei, ne? Schaden tut's ja nicht, Support ist kein Mord, erstmal Daumen hoch, Abo ist da und bis zum nächsten Mal. tschüss!